Wir leben heute in einer Gesellschaft, die zunehmend narzisstischer wird. Die Libido wird primär in die eigene Subjektivität investiert. Das narzisstische Subjekt kann dagegen seine Grenzen nicht klar festlegen. Ihm erscheint die Welt nur in Abschattungen seiner selbst. So verschwimmt die Grenze zwischen ihm und dem Anderen. Es ist nicht fähig, den Anderen in seiner Anderseit zu erkennen, und sie anzuerkennen? Die Depression ist eine narzisstische Erkrankung. Eros und Depression sind einander entgegengesetzt. Der Eros reißt das Subjekt aus sich heraus auf den anderen, Die Depression stürzt es dagegen in sich selbst. Das narzisstische Leistungssubjekt von heute ist vor allem auf den Erfolg aus. Erfolge bringen eine Bestätigung des einen durch den anderen mit sich. Diese Anerkennungslogik verstrickt das äh, narzisstische Leistungssubjekt noch tiefer in sein Ego. Dadurch entwickelt sich eine Erfolgsdepression. Das depressive Leistungssubjekt versinkt und ertrinkt in sich selbst. Der Eros macht dagegen eine Erfahrung des Anderen in seiner Anderszeit möglich die den einen aus seiner narzisstischen Hülle herausführt. Er setzt eine freiwillige Selbstaberkennung, eine freiwillige Selbstentleerung in Gang.